So, wir kommen zurück. Wir bekommen hier, glaube ich, unsere nächste Mission direkt. Jawohl, also hören wir direkt mal zu. Massives Teil, das Ding. Sieht richtig cool aus. Und ich glaube, die Szenerie kennen wir schon aus dem Intro. Äh, als wir den toten Typen gespielt haben. Leider. Also wir konnten ja nicht wirklich spielen. Wir konnten uns ein bisschen umschauen. Das war es ja noch schon. Aber hey, das gehört auch dazu. Gehört ihr zu uns? Ich glaube nicht. Wieder einmal kurz nach. Wir müssen jetzt halt hier durchkommen. Irgendwie das Problem ist wirklich, das Spiel ist mehr auf Kämpfen ausgelegt momentan leider. Aber das gibt's. Das ist halt COD wieder. Nein, nein, nein, nein. Ich komme hier nicht weg. Doch, das hat gereicht. Kann ich hier rein? Cool. Okay, es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber wir sind drin mal. Wir müssen uns einen Rocket Launcher holen. Wo gibt's denn die? Irgendwo da hinten wahrscheinlich. Einfach immer schön vorsichtig sein wegen den Gegnern. Und dann mal gucken, was da rauskommt. So, sind die? Da. da auf dem Dach ist einer. Ich habe die schon gesehen da oben. Jawohl, genau dich wollte ich haben, nämlich. So. <lacht> Kurz aufpassen. Okay, toll. Okay, das ist richtig, Assi, eigentlich. Der sollte halt gleich da oben auftauchen dann mal. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen, bis wir die ausgeschaltet haben. Na toll, jetzt gebe ich ein genaues Ziel ab hier. Da oben ist noch einer. Das ist sicher der, der mich voll schon erwischt, erwischt hat. Von hinten? Ernsthaft? Ach du Scheiße, wir sind umzingelt. Ernsthaft wegen dem Drecksauto! Fahrtöke explodieren öfter. Come on. Und coole Mechanik. Versteckt mich jetzt einfach hier. Von da hinten kommen auch gleich noch ein, zwei. in dem Fall. Da sind sie ja schon. Oh. Das war einer unserer Freunde. Ups. Das ist auch wieder einer unserer Kumpel. Das nicht. Einfach aufpassen. Nee, nicht bereit, verdammt. Da sind noch viel mehr. Okay. Habe ich eine andere Waffe? Ja, eine tolle Pistole, wow was bist du granatwerfer jawohl ich sollte mal weg hier ja. Einfach vorsichtig, ich glaube, jetzt haben wir hier alle erwischt. Wir auf wen schießen da? Keine Ahnung, die, die machen das schon. Da oben ist noch einer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da sind doch einige unterwegs wieder. Okay, den habe ich einen von beiden. Ups. Beide, sehr gut. Und jetzt hier aufholen. Nein, einfach nicht, Kollege. Drecks Wallhacker, verdammt! Ja, da steht immer noch da oben. Kann ich auch. Fuck you. So, mein Ziel ist etwa 100 Meter in diese Richtung. Ich laufe jetzt einfach mal hier rein und guck. Ist Sauerei, sich im Wandschrank zu verstecken. Ah, der hier. What the fuck? Vorne die Nüsse. Macht man nicht. Auch so nicht, Kollege. Okay, das ist mega assi. Ja, wie oft soll ich die noch erreichen, bitte? Wir gehen snipen und du bist weg und ich, sobald ich getroffen habe, auch und du bist eine Sauhund. Stimmt, mit L3 kann ich kurzzeitig genauer zielen, aber ich muss aufpassen, dass ich da dabei nicht halber sticke. Ha! So, wo muss ich denn jetzt. What the fuck? Da drüben ist er. Die Sau. Ja, ist okay, es ist nur eine Sniper, die ich halt habe, ne? Okay, aufpassen. Dahin muss ich irgendwie. Aber da kommen immer gleich viele wieder Gegner nach, das heißt, ich renne jetzt einfach mal. Autsch, damit wir getan haben. Jawohl, das nächste Event triggern. Das ist irgendwie das Wichtige hier, dass man die Events triggert, weil sonst kommen einfach endlos Wellen. Was ist hier hinten noch? Nix mehr. Okay, da muss ich einfach so aufpassen, weil die schießen auf mich, natürlich. Weiß meine Granate rein und ihr getroffen sehr gut. Ich arbeite dran. Nein, kein Raketenwerfer bitte. So, da oben ist noch einer. Okay, im Bus drin hocken anscheinend ein paar. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bleibe jetzt einfach mal hier hocken kurz. Auf offener Fläche, wo ist das wieder? Da haben wir es jetzt gut, dann gehen wir rein. Nein, nichts mit erster Stock, wir gehen rein. Okay, die ganze zu mir. Oh, sehr gut. Ich laufe irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Aber ich wüsste sonst nicht, wo ich hin muss. Also gehen wir mal hier hinten durch. Da müssen wir hin, jawohl, das wollte ich haben. Mama blind Ah klug What Oh, ich wollte zurückwerfen so, wir machen das jetzt anders. Dann können sich die nicht, nicht mehr verstecken davon. Ah ja, das explodiert gleich. Okay, das Spiel hängt sich auf. Toll. Ja, sorry, die explodieren gerade alle. Ich will da nicht unbedingt durch. So, jetzt können wir. Okay, da wird noch ein bisschen brennen, bevor er kaputt geht. Ziel oberhalb, habe ich mir schon gedacht, keine Sorge. Ich wollte nur gucken. Die gehören zu uns. Da ist noch ein PC. Yeah, wo Collectibles. Ja, gut, da machen wir jetzt nicht viel dagegen. Da ist was ich brauche. Oder auch nicht. Hat hier auch eine? Oh, da zielt auf uns. Nee, nee, nee, ciao. Ähm, ja, gut. Die sieht nichts toll. Achso, wir mussten die nur ablenken. Okay. Sehr gut machen wir das. Weiter geht's. Die Sea-Night-Landezone. Okay. Ach, guck mal an. Versteckt mich hier jetzt mal einfach. Okay, das war also noch, währenddem wir den Panzer verteidigt haben, wurde bekannt gegeben, dass der da ist. Und wir müssen jetzt rein, um äh, dahin zu gehen, wo die nächste Mission ist eigentlich. Oh Gott. Wird interessant, ob wir diesen Al-Azad wirklich finden. Wäre schon irgendwie cool. Wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber alle Ersatzbodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Hallersatz und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines. Informationen er uns Okay, wir haben es gehört und. Das kommt mir erstaunlich bekannt vor, glaube ich. Okay, wir können überhitzen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir können nicht alles abwehren, also. Ich glaube, das sind unsere Panzer, ne? Ich schieße jetzt einfach mal drauf, weil ich es kann. So. Ja, Kill abkommen. Ja, das Ding, ist ja nur dezent stark. Sehe ich da schon, ne? Okay, ein bisschen wegen einem Cooldown gucken. Cool, wenn ich die Waffe noch unabhängig bewegen könnte, aber ich habe wirklich nur dieses eine Zielkreuz da. Man kann sie fast bis zur Überhitzung benutzen. Danach nicht mehr. Aber wenn ich sie überhitzen lasse, hat sie einen Cooldown drin. Das heißt, eigentlich ist es kacke, wenn ich komplett durchdrehe. So. Wow, wow, wow, wow, dude, fuck you. Ich komme da nicht mal nach hinten, weißt du? Und da meine Leben offensichtlich mit dem Helikopter verbunden sind, bin ich wahrscheinlich recht am Arsch. Okay, wir legen also schon los, jetzt gleich. Waren die noch kaputt, dass ich jetzt habe? Mal gucken, was wir machen, ob wir absitzen oder weitermachen. Ups! Ja, eigentlich klar, dass der nicht durchfährt, wenn wir da... Okay, ja, Entschuldigung, mein Fehler war Reaktion einfach auf. Ich sehe einen Panzer, ich schieß mal. Okay, jetzt bin ich im Arsch. Kann ich die Helikopter abschießen? Irgendwie würde ich es gerne ausprobieren, irgendwie nicht. Einfach mal hier drauf schießen. Aber ich mach's mal nicht, ich will das nicht provozieren gerade. Ich kann übrigens nicht laufen, das heißt wir fliegen weiter mit dem Helikopter. Eine eigene Mission, also das ist mega cool. Die gehören zu uns. Okay. Nachladen, auftanken. Interessant. Da sind sie. Fuck you. Und ich muss jetzt retten, oder wie? Jawohl. Los geht's. Das holen wir uns. Oh, mit der Maschine rumfahren wäre doch was. Los geht's. Einmal nachladen, whoops. Der hat wirklich eine Raketenwerft, den hole ich mir. Die gehören alle zu uns. Da war doch jemand, der auf mich geschossen hat. Egal, egal. Wir kommen weiter. Das ist die Hauptsache. Ich bin völlig überfordert irgendwie. Aber ist okay. ganz ruhig. Nur kein Stress. Alles wird gut. Allegations wieder. Ich auch. Nö. Zu spät. Granat. Der Verzug teilweise ist so schlimm. Und du kannst einfach nichts. Noch schlechter als ich. Und das muss einiges heißen eigentlich. Du auch. Ich nicht mal die Türe. Mein Gott. Wir gehen mal hoch. Oh. Ah. Ah, die sind ja für uns dann gehen wir runter, da kommen ganz viele Arschloch. Ich glaube, da lebt noch. Oder oh, noch nicht. Äh, hier war noch eine Waffe für mich zu mitnehmen mal was die macht oh die sieht richtig gut aus die waffe das ist die schwere im ne? oh, die braucht eine ewigkeit zum laden alles klar gut dann würde ich sagen nehmen wir die mal mit oder wir gucken uns die g3 an bleibt bei meiner bei meiner m4 a1 die ist besser habe ich das Gefühl und da muss ich hin Ich traue dem noch nicht ganz. Aber wir gehen mal hin. Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen zu einfach gerade. Okay, wir gehen zurück zur Waffe. Alles klar, wir machen also hier ein bisschen beides. Dieses Mal. Oh scheiße. Uh oh. Müssen wir die jetzt. Bitte sag, wir retten die nicht. Also, nee, nicht, nicht deswegen, aber ich meine, die explodieren gerade, die gehen wahrscheinlich kaputt und. Ja, sieht tot aus. Okay, okay, also, sie leben noch. Sehr gut, dann holen wir sie natürlich. die fliegen so weit Alles klar. Ja, wir machen das schon. Kein Problem. Ist ja nicht weit weg. Wir drehen uns gleich um. Wir haben dieselbe Waffe wie vorhin. Wir haben ja nicht nachgeladen. Das wird das behalten, das finde ich gut. Kontinuität ist immer wichtig bei diesem Spiel. Wir haben nicht ewige Zeit, um zu bergen. Das heißt, wir müssen wirklich rein hier. Scheiße. Und wir sind gleich tot. Oh, gutes zählt nicht. Wir sind dran, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen uns vorankämpfen, aber es ist alles gut. Hier, fresst eure eigene Waffe, ihr Scheißtypen. Dich habe ich gesehen mit deiner RPG da unten. Eine bestätigte nukleare Bedrohung, what the fuck? Ja, mm -hmm. Doch, sieht ganz gut aus. Scheiße, und ich sehe gerade, dass wir schon lange Pause machen sollten, aber ich. Oh, Alter, wir gucken noch ganz kurz, wo uns als nächstes hin verschlägt, bevor wir loslegen. Ist schon heftig sowas, also jazz. Yes. Okay, wir leben noch mitten in diesem atomaren... Wüst, also Ödland würde ich sagen. Sind wir der Einzige? Okay, ich kann kriechen. Dann Das verschieben wir aufs nächste Mal also. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann guckt doch einfach nächste Folge rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!